Ja. Mit diesem kleinen, ja wie soll ich sagen, äh, multimedialen, also Bild und Ton, äh, Intro geht es jetzt weiter mit äh, Einführung, die Formel ihres Lebenserfolgs, Erfolgsgesetze, Erfolgsbewusstsein, mit dem bis jetzt vermittelten Grundwissen, beginnen Sie nun, ganz konkrete Ziele zu bestimmen. Schreiben Sie Ihre Wünsche und Ziele auf. Bestimmen Sie jedes Ziel positiv. Sie können auch in Schwärmen geraten und etwas aufschreiben, das Ihnen so erscheint, als wäre es, als wäre es für Sie erreichbar. Dann konkretisieren Sie Ihre Ziele und Wünsche. Schreiben Sie genau auf, Sie haben, was Sie haben und sein Werden. <lacht> Bestimmen Sie auch Zeiträume. Zum Beispiel, in einem Jahr habe ich das und das erreicht. Nun brauchen Sie diese Ziele nur zum zentralen Thema in Ihrem Kopf werden zu lassen. Dies geschieht durch Wiederholung. Wiederholung ist die Mutter der Weisheit, wie ein russisches Sprichwort sagt. Das bedeutet, sie bestärken die Bilder in ihrem Innern durch ständige Wiederholung. Lesen, schreiben sie jeden Tag ihre Ziele wieder neu auf. Sprechen Sie das alles zum Beispiel auf eine Kassette oder auf, auf, auf einen Videorekorder auf Ihr Handy oder woher der Sprach eine Sprachspeichermöglichkeit ist, und hören Sie sich das einfach jeden Tag an. Kein Problem. So pflanzen Sie Ihre Ziele und Wünsche in Ihr Unterbewusstsein ein. Dies lenkt, Ihr Leben, so, dass alle diese Ziele nach und nach Wirklichkeit werden. Es geht ganz langsam. Auf der anderen Seite verbannen Sie alle Jammer und Schuldgedanken. Wenn Sie noch alte Rechnungen offen haben, begleichen Sie diese, wo Sie können. Wenn jemand mal Ihnen ein Leid zugefügt hat, vergeben Sie. Machen Sie einen Tisch. In jeder Hinsicht. So, jetzt kommt der ein nächstes Erfolgsgesetz, das heißt wie innen so außen und dazu muss ich jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen eine Musik einspielen so Hintergrundmusik nur so zum Übergang so das da zum Beispiel das ist Judy Collins My Father ich spiele es nur ein bisschen an, weil ich weiß ja nicht einmal, ob das, ob das äh, wie soll man da, copyright technisch geht ja aber zum Copyright zu so meiner eigenen Meinung. Aber es ist gut, es ist gut. Okay, also, es ist gut. Das machen wir jetzt einmal. Das hat nämlich eine, eine Zusammenhang. Da es euch nicht so langweilig wird, geht es jetzt weiter. Wie innen, so außen. Auch dies ist ein Grundgesetz, das Sie vor Augen haben müssen. Wenn Sie täglich sagen, ah, mir geht schlecht, dann dauert es nicht lange, bis es Ihnen wirklich schlecht geht. Jeder Gedanke, den Sie mit sich herumtragen, soll positiv und zukunftsgerichtet sein. Wenn schlechte Gedanken in Ihnen aufkommen, gehen Sie diesen auf den Grund. Neutralisieren Sie sie und streichen Sie sie aus Ihrem Kopf. Das können Sie ganz bewusst tun, denn Sie sind der Herrscher, haben wir schon gehört das letzte Mal Ihres ureigensten Kosmos und niemand, niemand hat das Recht, Ihnen negative Gedanken und Gefühle einzupflanzen, die dann eben solche Wirkungen haben. Also wenn in der Zeitung steht, Mordsunfall, ja, man nimmt es zur Kenntnis, aber man lässt es nicht an sich heran. Und wir wollen ja auch nicht nur ein Zehntausendster Ratgeber über positives Denken sein, denn wenn das positive Denken allein alles regeln könnte, müsste ja jeder Mensch glücklich und zufrieden sein. Denn solche Bücher füllen ganze Bibliotheken und mit Sicherheit haben auch Sie schon darüber gelesen oder vielleicht in einer Illustrierten so, so mitbekommen. Positives Denken ist ein Schlagwort. Denn etwas Entscheidendes unterscheidet das bloße positive Denken von unserem Erfolgssystem durch die Grundlage des Wissens, warum wir überhaupt auf der Welt sind und die Berücksichtigung des Gedankens, dass wir nun auf vielfältige Weise erhalten, also bekommen. Wenn wir bereit sind zu geben, stehen unsere positiven Gedanken und Ziele auf einer ganz anderen Grundlage. Sie wissen, dass sie im Einklang mit dem Universum handeln, dass ihre Wünsche und Ziele, die durchaus materiell und greifbar sind, getragen sind von einem kosmischen Prinzip der Liebe. Dadurch entwickeln sie das nötige Selbstvertrauen auch entsprechend zu handeln und das nötige zu tun, um ihre Ziele und Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Bis jetzt haben wir nur die Richtung angegeben für ihren Erfolgsweg, wie ein Seemann, der auf der Karte die Route mit einem Stift einträgt. Er weiß, dass viele Unwägbarkeiten kommen werden, doch er plant seinen Weg und er geht ihn, egal was da. Komme. Dann, wenn Sie Ihren Lebenszweck bestimmt haben und die ureigensten Ziele genau definiert haben und wissen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, dann haben Sie in sich die unerschütterliche Gewissheit und die Stärke, diesen Weg auch zu gehen. Also, wisst ihr, was los ist? No, kein, kein keine Angst. Es ist eine todsichere Sache, aber man muss in gehen den Weg. Das geht am Anfang ganz langsam. Man merkt es nicht so richtig. Man möchte es merken, merkt es aber nicht. Und das ist ein Prozess über Jahre und Jahrzehnte. Ich war soweit weit in meinem 28. Lebensjahr, dann hat es querelen gegeben. Ja, wie es halt so kommt, mit. Also quasi eine Neuauflage, da waren Stockungen, wie man so sagt, damals, wie ich 28 Jahre alt war. Auf die Einzelheiten meiner Biografie will ich jetzt nicht hier eingehen, vielleicht später mal, wenn wir Gelegenheit dazu haben. Dann war ich, ja, 50, nicht einmal, 3, 44, 43, 44, 45 da konnte ich schon anknüpfen, also da war hatte sich schon was aufgebaut an positiver Entwicklung und mit es müsste die 6